Hi Leute, willkommen zu einem Livestream. Ja, wir sind heute live und nicht in einem Video, was hochgradig beschnitten ist. Ich dachte, mir wir machen heute noch ein bisschen was anderes. Und zwar ist heute eine Nicht-Lachen-Challenge, also You Love, You Lose. Und äh, die Bestrafung ist, dass der Stream sofort endet. Mal gucken, ob ich äh, vielleicht auch noch so eine andere Bestrafung irgendwann außerhalb mache. Mal schauen. Ähm, Regeln es sind einmal ähm, nicht lachen jetzt gedacht. Ähm, auch nicht kichern. Das ist auch, das, das, das geht jetzt auch dazu. Und, ähm, was ich aber machen darf, ist grinsen. Also, wenn ich so mache, das zählt. da Das zählt nicht, meine ich. Also, wenn ich so grinse, das äh, ist kein Lachen. Ich darf grinsen, aber ich darf nicht kichern. So, ich denke, das ist gut fair. Euer, eure Aufgabe ist es, mich zum Lachen zu bringen. Und ihr könnt mir Videos schicken auf meinem Discord-Server. So funktioniert's, okay. Mein Ziel ist es, mindestens eine Stunde lang auszuhalten, ohne zu lachen. Wie gesagt, ich darf grinsen, ich darf so gucken. Ja, aber ich darf nicht dauerhaft grinsen. Das ist äh, auch ein bisschen, bisschen kacke, wenn ich darauf grinse. Das war bisher heute das lustigste Video. Daniel, schick mir mehr. Das war gut. Lustiges Video. Lustig. D Dampf. Brunnen, Seymour, ich gemacht es trotz ihrer Richtung. Ah, Superleiter Charlamas, willkommen. Ich hoffe, du sind vorbereitet für ein unvergessliches Mittagessen. Ja. Oh, egal. Mein Rösten ist ruiniert. Aber was, wenn ich wurden zu kaufen, schnell essen und verkleiden als mein eigenen kochen? Ho, ho, ho, Herrlich, teuflisch, Seymour. Hautner mit seinen Verrückterklärungen. Erklärungen, der Superleiter wird brauchen seine Medikamente, wenn er hört Hautners lahme Übertreibung, der wird sein Ärger. Im Stadt heute Nacht. Seymour, Superleiter, ich war nur, äh, nur denen meine Kälber an der Fensterbrett, isometrische Übung. Interessieren Sie sich beizureden zu mich? Warum ist da Rauch kommen okay. aus deinem Ofen, Seymour? Oh oh, das ist nicht Rauch, es ist Dampf. Dampf von den gedämpften Muscheln, wir sind haben. Hm, mmh, gedämpft Muscheln. Huh. Oh, das war knapp, ich hab fast gelacht. Super Leiter, ich, ich hab hoffe, innerlich, Leifer, innerlich schon gelacht. Ich der Hamburger. Nein. Seymour, das Haus ist an Feuer. Nein, Mutter, es ist nur der nördlich Lichter. Brunnen, Seymour, du sind ein ungerade Gefährte. Aber ich muss sagen, du Dampf, ein Gutschinken. Hilfe! Du Dampf ein Gutschinken, Hilfe. Leute! Merkt euch das, du Dampf ein Gutschenken! Okay, das war das war lustig. Lustig. Mein Humor. do you care what I think if you are shit at making videos and you think you're funny but you're not? No, posted it to my story. Yo, you are so trash putting my shit on your story. Hey, do you care what I think if you are shit at making videos and you think you're funny but you're not? You said the same thing I said. Good for you, can't make any comebacks. Clapping emoji. Good job for once. Something you do is good by using someone else's words. Clapping emoji. You have no fans. I don't need fans when I have you. You give me more attention than I could ever ask. for. Um, Thank you so much. Okay, stop being gay. I hate your videos. You suck at making videos, and you should stop. I'm sorry, Daddy. Show me how to make videos. Stop. Stopping hand emoji. Show me your videos, Papa. <laughs> Yo, chill out with that gay shut. Shit. Show me your rock hard videos. <laughs> um. Yo, what the fuck? Picture of the Eiffel Tower. And you need to stop making videos. Oh, Daddy, please render me at 1080p and 60 frames. Fuck it, Daddy. Stick it in at 144 hertz. Yo, why you being gay, bro? Stop. Stopping hand emoji. Export me with my cubic decoding right in my SSD. Hey, daddy. Yo, stop. Show me your R.A.W. files, Papa. I want to fill my RAM with oh, your data. <sniffs> You just need to learn how to make good videos or just give it the fuck up because you fucking suck Show me how to make videos please I'm so ready No because you are being gay and if you are making videos you should know not your dumbass not funny fucking videos fuck out of here Oh dear daddy I'm ready to assign my keyframes all over your timeline Yo what the fuck bro I'm done with you Keep going my project is almost complete Nope bye Thumbs up emoji Ha. Okay nine bis auf die letzte Sekunde. Äh, sehr lustig. What is a Wega board? How do you make a Ouija board? How do you feel about Ouija boards? How to Ojo board works? How we can do plan chit without using Ouija board? Is it dangerous to play Oija board? Ouija board? My Ouija board is cussing me out? Is the Ouija board online fake or real? It's the Ouija -I real game. How we can able to play Ouija board? Ouija board or whatever? How do I find out if they're a ghost in my house without using a Weggy board? A wiggy board game? What happens? When I was a kid, I used to mess about with a quiche board. Wa-weg board. Is that how you spell the evil game thing? Wa-weg board. Nailed it. Luigi board? The Luigi board? Making a Luigi board? Have you played the Luigi board? Can you burn a Luigi board? What is a Luigi board? My friends did a Luigi board? and it mentioned me how do luigi boards work are luigi boards dangerous if you ask something about ghosts what's up with the luigi board game is it creepy or what is it possible to die for playing this game oh help quidja do quidja boards actually works ouija quidja board experiences help pulls ouija board wega board help pulls pulls help quidja board wega board pulls help help pulls quidja board Wenka Helples? How to use Wedgie Board and is it real? Do Wedgie Board really work? And if so, what happened? Where do I obtain a Wedgie Board? Do I have to make my own Wedgie or can I buy one from a witch or vegan? Oh, Wedgie wegen vegan auch. Aber es war sehr gut. Wir, wir, kommen, wir kommen näher dem Lachen, komm. Es ist kurz davor, wie scha scharf es ist. No, fuck off. Das war gut. Das war gut. Das lustige an dem Video war bei der Text Shut up, I'm a cat. Das war das lustigste. Sophie Lightning und diese sind Tipps und Tricks von einem Pro-Nerfer, die dir helfen you win your next Nerf-Battle zu gewinnen. Los geht's. Tipp Nummer eins. Das war gut. Das, das war gut. Dann warten wir. Ich bin nein. Oh mein Gott, Memion, Memion, es tut mir so leid, nein, Memion, du musst dich wieder da hinlegen, für den Background, ich habe ihn aus Versehen angestoßen, jetzt, nein, Memion, oh fuck, jetzt bricht alles zusammen, <lacht> perfekt, oh fuck, ich habe gelacht, nein, nein, <lacht> ich habe gelacht, egal,